Habe ich euch schon erzählt, wie sehr ich euch schätze? Nein, ihr seid nichts weiter als eine niederträchtige Demo-Version. Wenn ich einmal groß bin, möchte ich so sein wie Gottlet. Wer seine Mitmenschen achtet, wird selbst geachtet. Ihr verdient ein Handbuch. Eure Stadt ist nutzlos geworden. Wirklich löschen? Eure Gebäude stürzen, eine, eine Feuerwehr, Medikus, errichtet euer Volk, Volk, Volk ein, ein aufständisches Volk, zieht durch die ihr Gassen. Ihr habt verloren. Dies ist nur in der Folge. Halsabschneider, Betrüger und Blut! Warum lest ihr nicht erst einmal das Handbuch? Halsabschneider, Betrüger und Blut! Betrüger und Blut. Beschwört einen Krieg herauf, wenn ihr so weitermacht. Halsabschneider, Betrüger! Eine Kriegserklärung wurde ausgesprochen. Ihr habt verloren. Dies ist in der Demo-Version verfügbar. Halsabschneider. Betrüger und Blutsauger. Rumpf ausgebessert, Segel gepflegt, euer Denkmal ist wieder seetauglich. Herzlichen Glückwunsch! Mit einem Schiff kam die Pest in euer Land. Euer Volk überlegt, ob es euch ein Räuber setzen soll. Captain, mein Herzvorkommen soll euch treffen. Ihr seid auf ein unheimliches Volk gestoßen. Eure schlechte Herrschaft führt zu einer blühenden Metropole. Für eure großen Taten soll euch ein Kotlet ehren.